Die Skyla, Feminin, ist ein Meeresungeheuer aus der griechischen Mythologie. Sie frisst alles, was... Oh, ach so, Entschuldigung. Skyla Verlag, der, Substantiv, Feminin. Wir sind der Skyla Verlag, ein unabhängiger Buchverlag von und für Menschen mit Herzblut und Leidenschaft für Literatur. Wir verschlingen oder veröffentlichen alles, was spannend ist und Qualität hat. Dabei müssen wir nicht gefallen. Wir wollen begeistern. Denn einzigartige Welten verlangen nie gesprochene Sätze. Neben unserem Buchangebot und den Lesungen ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit die Förderung des Fundaments menschlicher Kommunikation. In unserer Kreativzentrale organisieren wir Schreibtreffs und Workshops für mehr Schreib- und Lesebegeisterung. Hier kommt ein Team zusammen, das den Geist von kreativer Freiheit lebt und vor Wahnsinn nicht zurückschreckt. Aus diesen Zutaten entstehen unsere Bücher. Lern uns persönlich kennen und besuche uns in der Kreativzentrale. Skylar Verlag. Lesen ist gut.